Ja, hallo und herzlich willkommen beim heutigen wifi -Maku update Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich bei Lucia Jappi. Sie war die allererste wifi autorin und sie ist die Spezialistin für Google AdWords. Und nun meine Frage an Lucia. Lucia, weshalb teilst du dein ganzes Wissen über Google AdWords über die wifi plattform Mir ist es wichtig, das Wissen zu teilen und einfach lesbar zur Verfügung zu stellen, damit wirklich jeder über AdWords einfach informieren kann. Wunderbar. Vielen Dank auch mal für deinen tollen Einsatz an dieser Stelle. Dann noch eine weitere Frage. Wir möchten ja den Hörerinnen immer noch drei Tipps mit auf den Weg geben. Welche drei Tipps würdest du jetzt ihnen in Bezug auf Google AdWords mitgeben wollen? Das Wichtigste ist, dass man sich vorher überlegt, für welche Ziele man eigentlich die AdWords-Kampagne schaltet. Zweiter Tipp, investieren sie genügend Zeit um eine fein gegliederte Kampagnenstruktur zu erstellen, denn das spart Kosten und steigert die Qualität. Und als drittes testen, testen, testen. Sie finden den richtigen Text und die richtigen Keywords meistens nicht ganz am Anfang, sondern müssen hin und wieder auch mal nachjustieren. Ganz herzlichen Dank, Lucia, das war ganz toll. Sie finden übrigens ihr, den Link zu Ihrem Kapitel über Google AdWords, finden Sie hier unten im Beitrag. Klicken Sie da drauf, lesen Sie das, was Lucia Jappi geschrieben hat. Es ist wirklich hochinteressant und Sie werden vom äh, Anfänger zum Google AdWords Profi. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.